Heute geht es um das 1.20 Update. Das ist sehr geil. Uh. Ich bin tot. In Real Life kann man das eigentlich gar nicht machen. Und das wäre auch etwas unrealistisch. Ähm, egal. Heute? Ja. Heute geht es um das 1.20 Update. Und wie ihr seht, kommt alles neu. Erstens Bambusblöcke. Es gibt... auch nee! Echt jetzt? Warte. Optionen, oh, Musik, Geräusche. Mach mal aus. Ja, jetzt stört uns der Regen jetzt nicht. Ähm, ja, heute geht es um Bambus. Also. Nee, heute geht es. Also, erstens. Äh, wo ist das äh, Schild? Erstens Bambusblöcke. Also, es gibt alles im Bambusformat. Also. Halt, ähm, Bambus ist genauso wie Holz. Und halt, es wird. Ähm, also halt. Also Bambuszäune Bambustore. Dazu kommen wir noch. Ähm, Bambusblöcke. Und ein Schild. Da steht Like und Abo. Äh, das solltet ihr ganz schnell machen. Dann freue ich dann freut sich der Piglin. Ja, also Türen, Falltüren, Bla-Bla-Bla. Und halt, das ist jetzt auch, äh, glaube ich, neu. Äh, Mosaikblöcke. Ganz einfach craftet man sie. Äh, Habe ich dich äh, vorbereitet? Hey. Äh, keine Ahnung. Dazu kommen wir auch doch. Hm. Äh, da. Oh, und heute sind wir mal auf der Java Edition. No. Ja, hier seht ihr schon. E. Okay. Also bei der Bedrock Edition wird noch kommen. Und so craftet man sich ein Bambusblock. Und wenn man es äh, zu Helden Bambusblock machen will, dann kann man also halt Bambusbretter. Das gehört nicht dazu. Mhm. Egal. Ich glaub, wir sind ja in Kreativmodus. Ja, und Boot mit Ruhe. Zweitens, Hängeschilder. Es gibt in allen Holzformat Hängeschilder. Dazu kommen wir noch. Also halt, das kann man so hängen. Oder ganz normal so. Sorry, dass ich halt so herumslide. Oder halt so. Der Picklingkopf. Da ist ein neuer Kopf ge gekommen zu den anderen Köpfen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man sie kriegt, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Viertens, Kamele oder Trommelda. Also auf der Java Edition. Ja, ja, gut, ja. Also, Kamele sind halt sehr nützlich. Hol mal den Sattel. Ja, komm schon. Hm. Äh, okay, er hat jetzt gerade keine Lust. Ähm. Und halt, wie ihr ja schon seht, der Sattel sieht total anders aus. Ähm. Halt. Darauf kann man zu zweit sitzen. Ach so. Ja. Juhu. Ja. Er kann auch so Boxsprünge machen, oder wie man sie nennt. Äh, so? Also halt wird Leertaste. Äh, das sieht etwas wird aus, aber egal. Ja. Hm. Oh. Hm. Ja, leg dich mal schon hin. Äh, äh... Hä? Speedrun. Jetzt kommen wir mal zu dir, ja. Der Sniffer. Der ist oh. neu gekommen. Und halt wie... Und äh, es gibt auch neue Blumen. Zum Beispiel halt... Ähm... Ja, ja, ja, ja. Es gibt neue Blumen. Halt die, die, das, Tro die Torchfl also die Fl Fackelblube. Man weiß jetzt auch nicht genau, was das für einen Nutzen hat. Ähm, äh, die andere weiß ich nicht mehr. Pitcher Plant. Hm. Also Fackelilo und Pitcher Plant heißen die beiden. Und halt, die kriegt man nur, wenn man mit dem Sniffer zusammenarbeitet. Also halt, er gräbt sich. Und halt, also er, er gräbt... Oh, egal. Und halt, er gräbt dann... Dann, wenn er gräbt... Äh, dann äh, kriegt man diese Torchflower Seeds. Ja, großartig. Ja. Und wie man den Sniffer jetzt bekommt, den kriegt man von. Äh, also, halt da kriegt man ein Sniffer-Ei. Ähm, die findet man oft in Unterwasserruinen. Ruinen, aber nicht in Truhen. Das ist auch noch äh, neu gekommen. Und wir gehen jetzt mal zum nächsten. Äh, ups. Das war jetzt nicht ernst gemeint, Sniffer. Da oh, Du hast das nicht gesehen, okay? <lacht> Ähm. Wo ist der? Äh. Okay. Mit der Rüstung flexen. Also, ja. Sieht das einfach nicht geil aus? Leute. Also, nö. Das sieht doch einfach nur so geil aus. Äh, und halt, ja. Wie man sie macht. Äh. äh warum ist der da? Oh. Halt. Man braucht dafür eine Schmiedevorlage. Oh. Äh, also ein äh, Erz, zum Beispiel Amethyst. Das sieht auch echt geil aus. So wie das. Oh. Und halt, Netherite ist jetzt auch äh, teuer geworden. Das zeige ich euch doch. Rüstung. Ja, das kriegt man dann. Oh, warte, er kriegt sich, oder? Ja, jetzt kriegt er sich. Jetzt kriegt er dich. Ja, wenn du nicht dazwischen stehst, dann wäre es okay. Aber halt... Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Und halt... Man braucht für Netherite auch Braucht man jetzt äh, diese Vorlage, Schmiedevorlage, Werkstoff, Netherite-Aufwertung. Ähm, und halt... Dann äh, braucht man halt eine Diamantbrustplatte. Äh, ja, das war's dann, oder? Ja. Äh, okay. Warte nie. Ich bin jetzt schlecht. Hm. Hm. Hm. Hm. Braucht man jetzt dafür noch Ingots? Also nicht hm. damit machen. Hm. Hm. Ah, jetzt. Das hat äh, hoffentlich keiner gesehen. Anzeige raus. Und halt, es gibt davon verschiedene Vorlagen. Die eine zeigt dies, die eine zeigt das, bla bla bla. Und halt, wie man sie auch craftet. Zum Beispiel das. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Dafür braucht man äh, neun Dias? Neun? Äh, ein Bruchstein? Äh, ja? Und was noch? Äh, ich guck... Warte, nee. Crafting, Bitch. Achso, so, so geht das? Also halt, das wird Netherite? Ja, halt oh. davon kriegt man jetzt zwei. Hm. Nice. Tue ich bei der hm. Und ja, jetzt gehen wir zum äh, anderen Thema. Krügel oder Krug, weil halt, da steht nur einer. Die kann man aus ähm, Ziegeln machen. halt so nee ja so so geht's oder auch wenn ihr sie verzieren wollt dann auch so ja und halt wenn ihr es zweimal wollt hol ich das ganz schnell hm. Halt diese Scherbe mit dem Skelett drauf Wenn ihr sie nochmal wollt kriegt ihr sie bei diesem Sand Dazu kommen wir doch gleich Ähm Und Äh ne Eher doch Vielleicht das Also halt, ihr könnt es bitte äh, mit den Scherben verzieren. Äh, nicht da. So. Nice. Dann habt ihr einen Krug mit einem Pfeil. Äh. und einem Müll. Hä? Ach so, da. Und ein Skelett. Ihr könnt es auch, also halt, es kommt auf euch an, wie ihr es wollt. Und halt, äh, könnt ihr dann bauen. Äh, ja. Random mehr. Ähm. Werkbank in Ohio. <lacht> random Sand und Kies. Also, als Suspicious. Den kann man ausenden. Also, halt. Sieht mal selbst. Also, jetzt kommt da jetzt nichts raus. Aber halt. In der Wüste. Ist halt. Äh, ihr kennt ja diese Wüstentempel. Hoffe ich. Halt die. Äh, da, da ist so ein neuer Raum gekommen. Äh, Moin, Meister. Ähm, da ist so ein neuer Raum gekommen. Und halt, die kann man sehr, äh, äh, gut auffallen. Und äh, halt, also halt, da gibt es ja so diese Sandsteine, glaube ich. Und halt, äh, der Boden... An irgendeiner Stelle ist der Boden auch so äh, mit normalen Sand oder Suspicious, nee, normalen Sand. Ähm, und halt, wenn man das äh, wegbaut und äh, eine Treppe unten macht, dann ist der neue Raum da und da kann man diesen Suspicious Sand sehen. Den Kies oder Gravel äh, kann man äh, da... Äh, bei Unterwasserruinen sehen, also sehen und halt aus die Scherben kriegt ihr zum Beispiel von da. Ja. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema. Geile Regale, also geile Bücherregale. Sei mal schleiße. Hä? Ich brauche doch nichts Ach so, die Fliedermäuse, keine Ahnung Wolf. woher sie kommen. Ähm, ja. Regal. Ähm, ich hab da noch was vergessen. Man craftet sie nicht so, sondern Stufen. Also halt zwischen den, äh, also zwischen den Holzbrettern, äh, tut man noch Stufen drauf. Ähm. Äh, vier egal. Mache ich mal ganz schnell, damit die es äh, wirklich äh, ist. Hm. Werkbank. Oh, ja. Blub. Blub. Blub. Ja. Ge gearbeitetes. Gearbeitetes. Äh, klingt irgendwie sass. Und halt da raus kann man Bücher reintun. Oder auch, wie ihr seht, rausnehmen. Und halt so kann man... Ja... Okay. Das ist auch irgendwie geil. Jetzt kommen wir mal zu dem Sassen äh, Sensor. Halt im also halt im 1.19 Update, da kam ja da Worden und das gibt Dark Bio und halt man findet oft diese Sensoren. Die also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich, ob es vorher war oder halt äh, gerade erst gekommen ist. Wenn ihr mich korrigieren wollt, dann schreibt, äh, schreibt es in die Kommentare. Ähm, ja, also, das ist eher eine Kleinigkeit. Halt ein Sensor, der. Ähm, der. Der mit einem Amethyst verbunden ist. Ja. Und jetzt kommen wir zum Highlight: Trommelwirbel. Okay, das war. Kein Trommelwirbel. Sei mal leise, ich baue ihn ab. Ja. Kirschblütenbäume. Ah. Kirschblüten. Ja, okay. Also halt, das sieht dann halt einfach so geil aus. Und das sind halt eigentlich die richtigen Bäume, die halt so Äste haben. Oder? Ja, also das sind jetzt Stämme, aber egal. Und halt. Das ist halt so genau wie beim Bambus, also halt jetzt nicht so genau. Ähm. Halt, das ist ein Holz. Ähm, das kann man halt. Uh. Oha, wie nice. Magic. Und halt, das kann man alles machen. Äh, ja. Und halt das hier ist äh, auch neu gekommen. Hä? Ja. Tu mal alles weg. Hä? Nein. Rosa Blütenblätter oder Pink Petals, der die im Englischen halt. Sie kann man halt so bla bla bla viermal. Bla bla bla bla. Ich glaube, er denkt sich so: Was ist denn mit mir los? Und halt jetzt wird es auch sehen, weil man die halt in der in einer huh? Reihe macht. Das sieht doch etwas sass aus. Huh? Hä? Sei du mal leise. Du hast gar keine Ahnung. Haha. Huh? -ha. Gib dich zu, dass du alle äh, dass huh? du Okay, du bist dumm. Ja auch. Haha. Haha. Huh? Ah, ah, ah, ah, ah und halt die cover halt so aufsitzen. Aha. Und diese Bäume findet man in einem ganz neuen äh, Biom. Aha. Den Kirschblütenbiom. Meistens sind Aha. die auf Bergen. Hm? Wow. Hä? Hä? Hm? Äh ja und halt die sind meistens auf hm? auf, auf, auf auf auf Bergen Sprache lernen bubble äh, ja. hm? äh nicht den hinteren? Ja. Hm? Und wenn ihr mich fragt, warum ich jetzt bei äh, Skin hm? nicht habe, also halt Alex Skin habe, äh ich weiß nicht, wie es auf der Java Edition Aha. geht. Schreibt mir in die Kommentare, was, was, auf welcher Edition Aha. ihr spielt. Java oder Bedrock? Oder Pocket? Hä, hey, nee. Pocket und Bedrock sind ja das gleiche. Egal. Aha. Moonwalk. Michael Jackson. Hä? Oha. Äh. Ähm. Das war's. Was. Äh, egal. Also halt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und tschüss.